los jetzt geht's los ah. <lacht> Juhu die Mädels ist unterwegs die Mädels Rocker Hat äh, man sind wir falsch wir müssen hier lang glaube ich oder ich weiß ja nicht ob ihr gerne mit Messer oder Machete arbeitet ne nicht wirklich also ich, ich mag, mag gerne Machete <lacht> Hm. Ich mache mir da jetzt Ich, glaub, auch ich, Tool ich mag den Knüppel, glaube ich, lieber. <lacht> ja, der ist auch zwischendurch mal ganz gut. Ein <lacht> Knüppel über den Kopf ziehen, so nach dem Motto. Ja. Ja, der hat uns schon echt treue Dienste erwiesen. Ja, besonders der in der ersten Nacht. <lacht> Boah, hör auf, ja. Da hatten wir den Knüppel beide echt unterschätzt. Ja. Vor allem, wir haben nicht rausgefunden, wie das mit dem Bogen geht. Das war ganz schlimm. Ja. Achso, Bogen, Bogen herstellen oder so. Wir hatten ja, genau. tagelang nur diesen Knüppel zum Verteidigen. Ach du Scheiße. Hm. Bis wir dann so mal endlich, also ohne Witz, kurz vom Blutmond rausgefunden haben, wie wir Bogen herstellen können. <lacht> Und dann haben wir uns vorsichtshalber auf ein anderes Haus gestellt. Das haben die Zombies dann zwar halb zerlegt, aber wir waren in Sicherheit. Ja. dass das halt nicht euer Haus ist oder jetzt unser auf gut Deutsch gesagt, ja. dann ist es doch okay. Also Machete. Eine ist dann fertig im. Und im, oh, dann Werkbank. müsste das Essen jetzt auffällig sein hier. Das ist gut. Das ist gut. Ähm, Verbandskasten: zwölf Stück habe ich noch. Hab ich habe Roten Tee und Goldroten Tee. Okay. Stahl habe ich dabei. Eisen. Falls wir brauchen. Ich weiß es ja nicht. Und. Ja, wie gesagt, eine Pistole, weil Blutmond kommt ja auch bald. Also, zwei Tage, gell? Ähm, wir haben jetzt vom 21. Nacht 21 ja. zu 22. Genau. Dann haben wir noch ein bisschen. Ein bisschen, ja. Aber ich, ich, ich sorge schon mal vor. <lacht> ja. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Genau. Auch oh, wir haben ja jetzt ja noch ein paar Waffen. Ja. Oh, also, Pistolen. das ist schon ganz gut eindeckt. AK-Maschinenpistole. Bei mir regnet es hier gerade zu Hause. In Real. Aber okay. wie aus Alman. Bei uns auch. <lacht> Auf Einschlag gerade. Nee. Ja. Bei uns tut sich gar nichts. Habt ihr auch so schwüles Wetter irgendwie so drückend? Ja, mhm. aber so weit von. Bei uns auch. Heute war es ganz schlimm. Die AK kannst du die reparieren, lily Wo ist die? Äh, hier oben an der Decke. Machst du mir dann noch so eine so eine so eine Eisen Ach so, ach ja, <lacht> ja natürlich. <lacht> ich werde es mal versuchen. Warte. Danke. Um. Oh. Ich finde hm. halt jetzt hm. in keiner hm. Kiste hm. AK-Teile. Hm. Alles Mögliche, aber keine AK-Teile. Deswegen kann ich sie nicht reparieren. <lacht> es sei denn, es funktioniert mit Reparatur-Kit. Ich wollte gerade sagen, muss das nicht mit dem Kit gehen? Genau, guck mal, Reparaturkit oder nee, ähm, Du musst das richtige Buch lesen, obwohl ich mir sicher bin, dass ich das schon gelesen habe, aber. Hm? Ach, okay. nee, ähm. Ich glaube, wir müssen auf die AK skillen, kann das sein? Ja. Warte mal, also, du mal damit. hä? Ja, kann sein, dass wir die AK skillen müssen. Gain skill by using items from this group level up to 20 to be able to assemble hunting rifles. Level 40 unlocks the sim sniper rifle. So Kleidung. Äh, so. What? Translate please. Ich kann hier <lacht> selber nicht. Als. Handwerk, ne wie Eisenleder, Eisen, Klebeband, Eisenleder, Klebeband, Eisenleder, Klebeband. Also, ich habe gerade das durchgelesen wegen Gewehre. Und zwar, du wirst, also, wenn man das jetzt gilt, Gewehre, dann macht man mehr Damage mit Gewehren, ähm, tut die Qualität erhöhen, wenn man sie praktisch repariert oder herstellt. Und wenn man es dann bis Level 20 hat, dann kann man es hier, glaube ich, auch herstellen. Okay. So wie ich das verstehe. unlocks sniper Level. Und irgendein Gewehr wird damit her... Also ab 40 wird es dann freigeschalten. Oh Gott. Oh. Aber ob Sag das, das ist, weiß ich nicht. Es steht hier nur Gewehre. Was war da? Ah. Was ist Chili? Nö, alles gut. So, was wolltest du haben? Beinschienen, Brustpanzer und Handschuhe und Helm? Alles, alles was du aus Eisen herstellen kannst. Also Beinschienen, Brustpanzer, Handschuhe wären schon mal nicht schlecht. Okay. Ähm, Lilly, du auch? Ja, wäre super. Okay. okay. Stiefel würde ich auch nehmen, wenn du sowas kannst. Aha, aha, aha. Das Eisen super damit werde ich ja wohl über die Runden kommen. Dann brauche ich diese komischen ich mich, äh, jetzt muss ich erst mal <lacht> also wartet nicht auf mich. Ich muss mich erstmal jetzt hier Äh, Was brauche ich denn dann? Mhm, mhm, mhm, mhm. Iron Rings and also ich werde jetzt mal auf Pause nee. drücken und bin mal schnell weg. Ist das nee, okay? Ja. Klar. Andere Richtung. Habt ihr die Tür zugemacht? Ja, also ich habe alles zugemacht. Okay. Warte mal. Natürlich. Guck mal auf die Map. Warte. Ne, doch richtig. Warte. Wo war jetzt das Base 2? Ah, wir müssen quasi doch da lang, genau, dann oben rechts. Und dann die dritte wieder rechts. Könnt ihr die in dem Punkt nicht, wo die Base 2 ist, irgendwie teilen? Ach da. so, ja. Da, teilen jetzt... Seid zu so einfach. <lacht> Wegpunkt speichern. Wie geht jetzt das so? Base 1. Teilen. Jeder. Das ist das, wo wir jetzt hier sind, genau. Base 1 und was habe ich jetzt noch? Mine, sonst habe ich nix Die Base 2 nee, habe ich noch gar nicht. Zwei. Doch, warte mal. Ah, <lacht> ah doch, hier habe ich es. Ah, jetzt. Jetzt verteilen. Verbündete. Ah, cool. Bist bis du das? Hast, also, bis ich das hab hast du das schon 100 Mal. Aber. Okay, Base 2. Aber dann müssen wir trotzdem noch ein Stück weiter. Na, egal, wir finden es schon. Zu, zu Base 2 wollen wir jetzt, so, ne? Mhm. Und dann geht es weiter zu Base 3, weil das war schon die dritte. Die habe ich bloß nicht äh, markiert. Da habe ich bloß so ein okay. grünes Bett stehen, irgendwie. Also, also Züri, du weiß, jetzt, äh, Nord du weißt, wo wir oder? Nordosten, ja. ne? Ja, gell, okay. irgendwie so. Oh. Ach, warte mal, wenn wir jetzt... Äh, wo ist mein Map? So. so. Mal gucken. So, und dann müssen wir dann gleich müssen wir rechts. rechts, genau noch mal links und dann noch mal rechts. Ach, wir finden es schon. Ja klar. Ich muss halt dann öfters absteigen, sonst verliere ich den Überblick. Ich habe mir die jetzt jetzt sagt, dass er mir das oben in der, äh, Dings in der wir mit Richtungsleiste anzeigen sollen. So, die zweite müsste wir wieder rechts, wenn ich mich jetzt nicht verbrauche. Wäre Rachel. dann hier nicht, sondern ein weiter, ne? Ja, irgendwie so, wird. Ja. Ein weiter, genau. Und wenn man dann irgendwann auf der Straße die zum Base führt, ist das ja, ups, egal. Dann ist es nur noch geradeaus. Hier war es hier war's rechts, oder? Ne, links mal halten und kurz. Links, wir müssen nach Nordosten. Ich glaube wir sind ja wir müssen rechts. Genau. Ach doch, nach rechts. Oder? Wie rechts. seht ihr das? Rechts. Simmer, kommt... richtig rechts. Richtig. Und dann nehme ich gleich links und dann die nächste wieder rechts. Und dann sind wir auf der Hauptstraße. Yeah. Und ich nehme jetzt erstmal hier ein Zombie, der uns nervt. Macht äh, mach sie dort so Angel. Jo. Das hat ja der schöne ja. Die macht sich gut, zwei Skills. Juhu. Wow. Hm. Und ein Vogelnest. Das so. habe ich schon wieder vergessen, weil ich gesagt habe. Warte mal. Sind wir da richtig? Ja, dann rechts, genau. Sagt's mal, wenn die falsch liegt. Nee, ich glaube, du bist bis jetzt richtig. Groß Angel hinter ja. euch Fahrt. Okay. Ich komme euch hinterher. Und Vorsicht an einer Stelle geht der Weg durchs Wasser. Da bin ich ja. nämlich schon aus Versehen reingefahren. nicht mhm. so scheiße. Dann weiß ich ja, was passiert. Aha, ist mir doch letztens in unserer an <lacht> passiert. Und war nicht irgendwo noch so so in der Straße irgendwie so ein Loch? Chili? Nee, das war, glaube ich, bei Jack, oder? Ja. Ja. Hast du da noch mit, mit irgendwas zu machen wollen mit Frames? und Ja, genau, wollen. genau, so was. Zombie weg mit dir. Das war bei Jack. Ja, jetzt müssten wir eigentlich. das müssten wir eigentlich nur noch genau. gerade oder? Genau, und da wird der Weg irgendwann wird doch passen. Was bitte? Der Weg wird ganz schmal irgendwo, da müssen wir passen. Ja, da hast recht. Also fahre ich mal nicht zu schnell. Hm? Ja, hier war das, glaube ich. Hier geht so ganz gemein um die Kurve. So, so, mal gucken. Ja. Mm, mm, mm. Die Nacht ist aber auch ätzend. Also, beziehungsweise, das ist ja noch gar nicht Nacht, aber irgendwie. Ist... Ah, hier muss ihr jetzt aufpassen, Angel. Hier. Mhm. Ich sehe jetzt schon. Mhm. Da kommt nämlich gleich auch Wasser. Und zwar ganz schmal. Also. Mhm. Da Ach, liegt du auch noch ein Autoreifen auf der Straße. Also Das haben sie gemeint. Man. Na klar. Ja. Aber schön ihr, langsam dann. Geht habt das. ihr das auch so grau und düster, dass ihr kaum geht? Nö. Bis jetzt geht's. Bei mir ist schönes Wetter. Also Richtig? schon ein bisschen so, so. Als ob es bald zum Regnen kommt, aber. Ja. Grau und düster kann ich jetzt nicht sagen. Ist bei mir hier in Re äh Real, ja. Grau <lacht> und düster und schüttet aus Eimern. Ja, das richtige Wetter zum Zocken, oder? Ja. <lacht> Oder gegebenenfalls gemütlich in der Badewanne. Oh Das wäre es jetzt auch. Oh ja. Das, oh ja. das mache ich morgen. Meinen angehenden Hexenschuss ver vertreiben. Oh. Oh, oh, oh, oh, oh. Am besten gleich Schmerzmittel nehmen, dann beruhigt sich's wieder. Ja. Hm, na ja mit Creme ich schon eingeschmiert Ihr schmiert heute. Ja, Wolltären hilft da. Werbung ah. macht. <lacht> Ich habe zu meinem Hexenschuss heute schon auf Arbeit gesagt, entweder schießt du dich jetzt richtig ein oder lässt es bitte sein. Der soll das ganz, ganz schnell wieder wegschießen. Da wo er herkommt, ist, ah. soll er wieder hin. Ah. Also also böse Männer haben ja mal behauptet, dass <lacht> Frauen ja keinen Hexenschuss kriegen können, weil die ja nicht auf ihr eigenes Personal schießen. Ah. <lacht> also, ha haben böse Männer mal behauptet. Ah ja, die müssen es ja wissen, denn die sind ja die schlauen Leute, ne? Ja, genau. Ich, ich sehe durch die graue Suppe hier nichts. Ich taste mich hier die ganze Zeit voll, vorsichtig lang. Ich auch, weil, wie gesagt, meine Grafik immer erst, wenn ich einen halben Zentimeter davor bin, sich alles äh, rendert. Okay. Die Straße baut sich immer so Stückchenweise für mich auf. Okay. Außenrum, da weiß ich nie, wie breit die ist. <lacht> das Ist auch viel. <lacht> Deswegen fahre ich etwas weiter rechts am äh, an Land sozusagen. Aber Ich sehe Lilly. Lillys Qualmwolke vom Moped. Die ich bin ich da. Ja, bin dann, dich hinter dann, ihr. Ja, jetzt sehe ich auch Lilly so. <lacht> Und du läufst bei mir auf dem Moped. Zeig mir dir gleich die Base 2. Dann siehst du sie mal. Cool. Und dann fahren genau. wir weiter noch gleich. Dann hätte ich jetzt gesagt, oh, oder Chili? Was meinst du? Ich, okay, ja, alles gut. alles gut. Dann gebe ich aber jedem von einsteigen. euch erstmal einen Schlafsack, dass ihr Und jeder da. den eventuell im Inventar hat. Ist das die hier? Das wo ist die, Spikes die Base 2 bei Books, genau. Da haben wir uns eingenistet oben im, im ersten okay. Stock. Genau, also ist auch nichts dramatisches irgendwie. Ach ihr kommen ja gar nicht in eure Mopeds rein. Stimmt, ja. Ach ja. Da war ja auch eine Maske. Ähm, dann machen wir das andersrum. Aufschließen. So, ich habe meins Ach, so. aufgeschlossen. Okay, ich schließe auch mal auf, wenn ich rauskriege, wie es geht. Ah, hier, jetzt. Um, genau. E. Da ist ja so ein Schloss, das macht man dann. Da drückt man drauf. Genau. Okay. Ich kann nur fahren und hupen. Kannst du dich reinschauen? Nee, kann ich hier reinschauen? Hier mein. Fahren, hupen. Ja, dann nehme mich bei mir schnell mein Schloss raus und leg euch dem Dings rein, die. Jetzt... Ach, ich habe ja kein Köfferchen. Äh. Abschließen? Nee, ich hab's aber aufgeschlossen. Ach du, wir Wieso? fahren zu Base 3, da, da packst du es dann einfach in, in die Kiste. Huh? Okay, dann ist, äh, gut, Base 3, oh, ja. Okay, ach oh Gott, wo ist die denn, Lilly? Ja, ich weiß ungefähr, wo es hingeht. Also, ah, ja. Irgendwo habe ich es noch in Erinnerung. So, so dann ein folge ich euch. Da, da ist auch ein Bett auf der Karte. Nee, oder verdurch ich mich, ja, da so ist komisch, ist ich, <lacht> ich weiß nicht, ob es da ist. ist. Ich, ich habe ja. keine Ahnung. Das muss die aber sein, Ja. Ich glaube, das ist aber richtig. Warte, dann setze ich da einen Wegpunkt hin. Ich muss jetzt nur gucken, dass es da lang geht. Ich glaube hier war es nicht. Ich glaub, da geht's nicht. Ich glaube, das ist andere viel. Ich, ich guck, guck mal viel. Ja. Ja, ja, ja jetzt schon? Lang. da wo ich jetzt bin, da geht's okay. lang. Okay. Also folgen wir der Lilly. Hier haben wir sich die Töne einfallen lassen, weißt du noch. Hm. Das ist, so das ist so der, der Punkt, wie ich wusste ab da, da sind wir dann war. Ja, Jaja, Türme einfallen lassen. Mhm. Macht Spaß mhm. dazu zu schauen. Ja. Und wir brauchen ich hoffe, wir halt ganz viel. Alle Anwesenden waren außerhalb des Einsturzgebietes. Ja. Haben ja. sich nicht verletzt und haben einen Bauhelm aufgehabt. Ja. Wir passen natürlich ja schließlich aufeinander auf. auf. Get, Get chillin. Genau. Nicht, dass die sich noch kommt und hier rummeckert. Genau. <lacht> <lacht> Dann die durch die Pampa, oder? Okay. Ja. Ja, durch die Pampa? Ja, man ja, kann, kann auch, auch oben entlang. Ich glaube, wir sind damals oben entlang. Aber wir okay. fahren halt mal unten entlang. Immer nur Straße fahren ist doch auch blöd. Genau. Es gibt ja, ja keine Kaktüsse, die man reinfährt haben. Nein. Rein. Ich treffe die doch immer. Ja, ich auch. Ich kann das auch. So wie jetzt gerade. Schau hier, hier Angel ist ja der Weg. Zwischensgleich. Da bin ich ins los.